Okay. Ich geh auf ihm drauf. Kommst du? Ja, oh, da dann du. esse ich noch nichts. Nein, ich hab dich getetet! Hey und herzlich willkommen zur achten Folge von Fight3. Heute waren unsere hier offen, das heißt uns könnten viele Leute snipen. Aber ich denke, bis auf circa zwei Teams wird, kommt keiner, bzw. kann keiner kommen. Und jetzt gehen wir direkt auf und wir haben euch einen Fight ausgemacht. Ja, also gehen wir drauf. Ja. 23 ah. Go? 1, 2, 3 Go. Alter. Komm, Ho hoffentlich. Okay, okay. Cola ist schon da. Hat, hat er die Quartsche geschrieben? Ja. Minus 200, minus 200. Okay. Hä, jetzt ob uns keiner sniped. Direkt hinlaufen. Wir sind ja direkt in der Nähe. Warte, da und... Ja. Da warte. Und hey, es ist schon wieder voll. falsch. Der, die, die, die Controls, warte, sprint. Zoom. Stimmt. Und ja, ich hab da mein gutes Schwert. Ich hab eigentlich alles. Ich mein mein meinen Schwächetrank, genau den kann ich noch verwenden. Stimmt, ja. Ich muss da noch das Inventar sortieren. Hier zack. Warte kurz, ich mache mir noch einen Pfeil. glaube ich, glaub, ich habe so ungefähr sortiert. Oh da, mein Schwäche dran noch. Schau, dass er uns nicht da uh, irgendwie abholt oder so. Wo ist die Feder? Ja. Nein, wo ist das Flink? Da. So craften. Dann, das brauche ich nicht. Alter, richtig heftig. Ich habe sowas schlecht zu so dir, dass ich, ich da Alter, und ich weiß, was ich zuerst nicht tun soll. Hier ist das eh roh. Kommst du mit? Ja. Boah, yeah. oh, ich bin schon ganz gut angespannt. Ja, yeah, ja. Yeah. Mm. Ah, der Boden. Hier ja. ist eine Freifläche. Mm. Ich kann gar nicht so viele Items ein tun, wie ich rein tun Wo bist du? Hier über den C drüber. Okay. Das Wollen wir ja. noch eine Team-Chest machen? Kann man machen, ja. Lass die direkt hier machen, bei... Hier. Bei minus 200 und minus 270. Ja, craftest du das? Oder? Okay, mach du, gell. Ja. Eine Doppel-Chest direkt, oder? Ja. Essen wir gar ganz dringend. Hey, das was du hast du Es Ich komm gar nicht dazu, alles sind. Na. Na, das, oh, ist mir jetzt, das ist mir jetzt nicht passiert. Oh, warte, wir müssen noch ein Schild davor hängen. Das war nicht so gut, aber ja. Ja, kann ja. passieren. Ähm, was müssen wir auf das Schild drauf schauen? weiß es gerade gar nicht. Soll ich ihn mal fragen? Warte. Gar nichts. Passt es sicher so? Ja, da steht es eine Team chess für das Team erstellt. Ah, okay. Also wir müssen nur noch in die Richtung darüber und dann sind wir da. Ja. Yeah. <lacht> Boah, aufgeregt. Ja, übelst. Yep. Äpfel? Ja, okay, so viel wer wohl nicht essen noch begann es braucht jetzt auch nicht Hey, du hast gar nichts ja Okay, Gut. War wow, ich hab ganz leicht die Legs, leider, aber kann ja nichts dafür. Wer fightet jetzt eigentlich? Ja, wie bist du? Ey, er hat mehr dir als, als er gesagt hat, er ist für dir. Hä? Du sagt Ey, wow. Hä, hey, ich fight nicht gegen jemanden wenn halt nur ein Sword. <lacht> Hallo, hä, hey? dann machen wir 2 vs 1, was soll denn das? Ja, da war was anderes ausgemacht. Oder nicht direkt aus, ja, so ausgemacht, denke ich. <lacht> Okay. Ja, oh. Sind worauf ihr euch einlasst, ne, scheinbar ja nicht. Ja, aber wir können immer noch weglaufen und sagen, interessiert uns nicht, aber wir gehen jetzt einfach weiter farmen mit dem, was wir machen wollten. Ich, Habe ich ein Tierteil, ja, und du hast nicht mehr gefunden. Er hat irgendwie geschrieben, er hat dann nichts mehr produktives gemacht, genau, ja, ja oh, hast du gesagt, krass. ja. Ja, yeah, gut. Ich kann ihn da nur warten bis jetzt. Ja, das hat er mir gestern oder so beschrieben und heute hat er anscheinend eine andere aufgenommen. Ja, wir haben schon... Wir sind nur noch bei 9 Minuten, also müssen wir uns jetzt entscheiden, weil sonst ist die Folge weg. Also, ich mach kein 1 vs. 1 gegen ihn. Ja. Ich glaube aber er er hat auf jeden Fall am Bogen natürlich und Iron-Dings Aber er hat fix Sharp 4, das heißt er ist fix besser Er war die ganze Zeit das ist gut. Er ja, ist ja eine Folge weiter als wir auch jetzt hat er ein Dierschwert und davor hatte er ein Eisenschwert mit mit Scharf 3 und so und eine Folge weiter, yeah. aber auch nur das Schwert. Ja, das macht's aus. Yeah, wie viel Zeit hat da verblieben? Och man. Ja. Oh yeah, das ist ein totaler Unterschied, ob er jetzt ein Diamantteil hat oder... Oder alles, ja. Oh. Der will nicht mehr, glaube ich. Oder doch, go. Jo, wir können zwei das 1 machen, so gesehen. Wo ist er denn hin? Da hinten. Ne? LOL. Oh Gott. Jo, er fightet schon. Oder? Ja, fix. Heavy. Na, er hat gerade einen Pfeil geschossen So wie waren wir das, das glaube halt. ich. Ja, dann machen wir, oder? See. Ja. Ja. Ja, weil er weiß, dass er besseres Equipment als wir haben. Hat. Ja, das war's. Aber natürlich. jetzt wird er halt nur mit Bogen erstmal spielen. Ja. Finde ich aber auch cool. Also falls du das Video siehst, finde ich auch echt cool, dass du das jetzt magst. Weil das ist schon ein Unterschied, ob du jetzt ein Diamantteil hast. Oder ob du jetzt okay der Bogen macht jetzt nicht so viel Damage. Okay, Halbes Herz, aber ich habe auch einmal Schuss sicher. Der wisch nicht. Habe ihn einmal getroffen. Habe ihn nochmal getroffen. Die ganze Zombies für ihr, Meider. Ich habe ja. noch einen Schwächertrank, aber wenn ich den direkt am Anfang reinhau, würde er halt safe nur noch weglaufen, bis das vorbei ja. ist. Fuck. Bist du dabei? Sag ja, Fall, ja. wenn du noch ein bisschen auf Abstand bist. Wir nehmen ihn. Achtung! Der wird safe uns versuchen zu splitten, dass er einen fighten kann. So ist es ja. Ich esse. Wie du auch gegessen? Wir können es ja relativ ruhig angehen, solange wir nicht disconnecten. Ja. Boah, ich bin gerade aufgeregt. Ja, er hat geappt. Ja. Was also? Er ist auf mich! Yo, ich bin gut Low. Shit, ich hab echt... Eben, ein bisschen. gehen. gemacht. Alter, fuck. Jetzt zieht dafür viel zu viel und das Wasser nimmt's einfach nicht. Mir fehlen noch vier Leben, also ich muss kurz regen. Ich will nicht direkt noch einen essen. Wir haben zwei Hits, gehen mit dem Bogen. Achtung! Ja, ich dachte, er rennt jetzt auf dich drauf. Oh, Achtung. Ich gehe auf Ihrem a Bin ich dabei. Jo du jetzt hier hinter mir, oder? Ja. Aber ist noch ein wenig weg. Jo, das ist rege... Oh, das ist scheiße. Echt? Sorry. Ganz leichte Legs, habe ich leider, das merkt man. Also im Kampf, da zittert man echt ein bisschen und veräbt mit dem Bogen. Ja, ich weiß. Ich habe hab gerade mein Wasser nicht... Ich müsste nicht noch drin. mal essen. Warte, ich sage ja. Okay, gut, dass dein Bogen jetzt noch nicht so viel Schaden macht. Oh, ja. Ich treffe aber auch nichts. wir haben gerade zweimal erwischt, die würden gerne mal. Geh wieder... noch einmal. Hey, ist aber echt korrekt von ihm, muss ich echt zugeben. Ja. Aber ich sehe es schon, dass wir hey, bist du dass in er abhaut ja, und bist in der von... Ja. Fast. weil da, da müssen wir aufpassen, er rennt vielleicht in der Höhle, wo man überhaupt nachgehen. Er hat Wasserblitz Nee, Höhle will ich nicht. Sag, wenn du mich verlierst, gell? Ich bin direkt hinten Ah dann. fuck, fuck, fuck. Boah. Fuck. Jetzt habe ich den Abstand verloren. Oh fuck, jetzt ich zitter wieder einmal, Alter. Ich lauf dir nach. Achtung! Siehst du mich noch? Achtung! Du bist so weit weg. Okay, Leute, Der Creeper ist Boah. Bist du hinter mir? Ja, jetzt direkt hinter dir. Aber das davor, da warst du echt verdammt weit weg. Das jo. war. riskant. Ihr habt alles ausgeglichen, richtig fein. Wir müssen den ja Lava bekommen, dann haben ja, wir den. Ja, ich, ich hab nicht einmal Lava, ich hab nur Feuerzeug. Ich hab. Okay, ich bin direkt hinter ihm. Geil. Boah, damit hat er jetzt nicht gerechnet. Fuck. Ja, wir sind gedacht. Jetzt, im Wald, wenn wir ein, einmal eingeholt haben und zu zwei draufkloppen, könnten wir den direkt holen. Ja, und ich glaube, es ist Essen mit langsam low, wenn man so. Oh, sorry, sorry. Ja. Passt so. schon. Ja Essen habe ich noch 40 Wo ist. Ah, hä? Hey. Achtung! Okay, jetzt, jetzt war klar. Leila, manchmal jetzt kommen die Likes aus oder mir. Bist das du hinter mir? Ja, warte, warte, bis Okay, habe ich nochmal gehört. Was? Was? Was? ich habe einen leichten abstand oh nein. warte muss kurz was essen Ich will wasser er hat aber er macht es auch verdammt gut ja er spielt sehr gut wirklich das merkt man 20 Pfeile noch wo ist er? da direkt vor uns, ah, hier vor uns ja. ja ich wollte jetzt nicht verlieren das der rennt echt verdammt weit weg. Yep. Boah. Er will uns splitten. Das darf hier auch nicht passieren. Ja, wenn das passiert, sind wir tot. Ja. Ich bin zwei Sprünge innerhalb neben dir. Jetzt also. ist er auf dem Berg. Wo hat, wo ist er? Es geht er auf der freien Fläche. Habe ihn einmal mit dem Bogen angeschossen und er hat Fallschaden bekommen. Ja. Bisschen, also halbes Leben, aber ist wahrscheinlich schon wieder komplett voll. Ich glaube er dreht sich gleich um. Er Habe ihn erwischt. Hab noch einmal erwischt. scheiß Blume. Er nimmt den Goldapfel, wollte warte. einnehmen, aber hat es keinen genommen. ich bin ca. vier Springer hinter dir, warte. Ich kämpfe gerade. Ja. Yeah. Ich geh auf ihm drauf, kommst du? Ja, Alter, geht dann dir. esse ich noch nichts. Nein, Boah. ich hab dich geedet! Geh ge ge weg! Fuck! Warte, ich muss weg! Du weg. weg. Ist, bist du hinter mir? Boah, shit, ich hab da nicht dran gedacht. Yeah, ist. Okay. jetzt hab ich gut, gut verloren, Alter. <lacht> ich hab grad wieder Half-Life. Boah. Alter, die war zwei Herzen unten, glaub ich. Scheiße. Auf eins. <lacht> ja, da bin aber ich dann voll drauf, obwohl ich selber noch low war. <lacht> wie viele Goldäpfel du noch? Sechs, eben erst angenommen. Gehe okay, ich auch. Er hat schon mehr verbraucht, das ist zwar schlecht für uns im Nachhinein, wenn man es schaffen aber ist wurscht. Ja. Bist, bist du noch hinter mir? Ja. Warte, geht links rum. Eben gerade aus die Augen von Adolfo. Hier. Aber ja. der ist schon wieder recht weit weg Warte, wow, hier ist jetzt noch ein Semmerl <lacht> <lacht> Ach, Mann. Zehn Sekunden! Hallo! Ja, er kicken. will sich kicken lassen Ja, wir müssen voll dranbleiben und abkürzen, was geht 20 Blöcke, oder so Ja Ich geh auf ihn Nein! Fuck ich bin out. hier im Wasserbiom Warte, er ist ja bei dir Ey! Hast du mich da reingeboostet? Pass auf, er geht auf mich. Boah, ich hätte dich fast schon wieder geschlagen. Boah, stimmt. Wir dürfen uns ja auch nicht schlagen. Ja, er will abhauen. Er will abhauen, ja? Er steht? Hm, doch nicht. Ey, lol. Guck, er hat schon wieder auf uns gewartet. Also, der will auch unbedingt kämpfen. LOL. Er hat uns fast getrennt. Achtung! Nicht, dass du mich schlägst, ne? Ah, ja, stimmt. Warte, ich bin Hier ein bisschen... Jetzt ich Okay. Sehr gut. Okay, er hat einen MLG gemacht. Fuck. Also er hat keinen Fallschaden, nur normalen Schaden, nicht schwer. Er rennt halt absolut auf, jetzt ist er gleich gekickt. Hm. Bist du hinten dran? Ich bin direkt hinter dir, Signal, war, du die ganze Sicht versperrst, sag ich mal. <lacht> Ja, ich sehe, dass du dran bist. Okay. Hier ist ein Loot Drop. Lol. Komm schon. Kurz die quartz einblendert für den Loot Drop, lol. <lacht> <lacht> muss kurz essen. Oh Mann. Ja, ich auch. Oh Mann, oh Mann, Alter. Das Gute ist, wenn er fighten will, muss er warten, wenn wir essen. Damit er nicht gekickt wird, ne? Yeah. Aber wenn er ist, warten wir ja nicht, sondern sind näher dran. Dann, okay, ich bin jetzt richtig nah an ihm dran. Ja, ist hits. Nice. <lacht> er will uns so dringend splitten. Zwei Hits. jetzt? ich Habe so, ja, ich rüber? Ja, ich habe dich mit einer Apfel. Yeah. Auf Mann. Eben sah verkackte BC. Warte, ich kann dich vielleicht nochmal hitten? Einmal? Nee, nicht ganz. Jetzt kann ich dich vielleicht nochmal boosten? Ja. Mm, yeah. Wow. Oh ja. Das ist gut gegangen. Hey, da waren wir schon. <lacht> ich muss gleich nochmal essen, aber e. er yep. auch. Boah, wow. ich geh essen, hilft nichts. Er ist ein Gap. Die haben Armor. Boah, boah, der Chat Das nervt voll. Ja, ich weiß. Kann man nichts machen. Jetzt. Fuck it die ab. Nein, nicht auf mich. Wie war's? Kommst du noch? Na, WLAN jetzt. zu. Die kommt mit Europa, pass auf. Hab ihn. Was ist? Lol. Ja. Fein. Nice. <lacht> aber richtig gut gespürt. Jetzt ist er dann ein bisschen sackgasse gekommen, aber Ivo ein bisschen ja, aufstart. Direkt ihm schreiben. Jo Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da. Schaut auf jeden Fall noch bei dem Kohlei vorbei und bei seinem Teampartner. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Fall ein richtiger Ehrenmann, dass er da jetzt sogar das 2 gegen 1 gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ich selber das gemacht hätte, aber auf jeden Fall Ehrenmann. Aktion von ihm. Ja, dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus.